Wir haben das Gibraltar des Ostens besucht, waren viel in der Natur draußen und wir haben Ostern gefeiert. Ein paar Leute, die wir auf diversen Plätzen getroffen haben, haben uns erzählt: Mensch, fahrt mal nach Monemvasia, das lohnt sich wirklich. Und dann das Gibraltar des Ostens. Wir so, na ja, schauen wir es uns mal an. Gibraltar haben wir ja vor wenigen Wochen noch gesehen. Und äh, somit sind wir dann dahin gefahren. Sind erstmal an dem Tag da angekommen. Schönes Wetter war es nicht wirklich. Also haben wir uns gedacht, ja, nett ist ein Felsen. Felsen ist mit einer Brücke, äh, mit dem Festland verbunden. Sieht ja ganz nett aus. Am nächsten Morgen sind wir dann dahin gelatscht. Und was sollen wir euch sagen? hat sich wirklich gelohnt. Die Stadt Monemvasia wurde bereits im 6. Jahrhundert unter den Byzantinern gegründet und hat ihre hohe strategische Bedeutung über die Jahrhunderte erhalten. In der durch eine wehrhafte Stadtmauer geschützten Unterstadt tummelten sich die Fischer, die Händler und die Handwerker. Und wer dann in die Oberstadt wollte, in der sich die Regierung und die oberen Schichten aufhielten, der musste schon ganz ordentlich gut zu Fuß sein. Dieses System der gewundenen Steingänge diente natürlich ganz vortrefflich der Verteidigung dieser ganzen Anlage. Der Höhepunkt der Oberstadt ist eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem großen berühmten Original Hagia Sophia genannt wird. die Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert wecken so etwas wie Ehrfurcht in uns. Und immer weiter geht es bergauf, begleitet von wunderschönen Aussichten hin zum militärischen Höhepunkt der Anlage, der Zitadelle, die allerdings nur noch in Ruinen erhalten ist. Da unten ist übrigens unser Stellplatz für die Nacht. Unser Fazit für Monem das durchaus anstrengende Bergauf und Bergab hat sich für uns so richtig gelohnt. Die Älteren von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, uns ging es zumindest so. Könnt ihr euch noch an diese Blumenwiesen erinnern, die mehr als nur Löwenzahn aufweisen? Könnt ihr euch daran erinnern, wie es war, wenn die Bienen durch diese Blumenwiesen gezogen sind und Falter und Schmetterlinge? Wir haben das erlebt. Naja, aber nicht ähm, jede Wanderung äh, durch die unberührte Natur Griechenlands ist ein wirklicher Genuss. Hm. Irgendwie sind wir gerade in Fliegentown. Am griechischen orthodoxen Karfreitag, also eine Woche nach dem Osterfest, so wie wir es kennen, haben wir uns gedacht... Jetzt machen wir mal eine kleine Karfreitagsprozession. Haben uns dafür ein Kloster ausgesucht. Das war nur fünf Kilometer entfernt. Aber 500 Meter in der Höhe. Das war anstrengend. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du wieder filmen Doch, weil ich will ja diese, diese wunderschöne Landschaft will Aha. ich ja mit den Leuten teilen. Aha. Nicht viel mit mir. <lacht> ist auch so eine Art Karfreitagsprozession. Puh. Oben angekommen gab es erstmal leckere Süßigkeiten und Gebäck von den Nonnen. Ein wunderschöner Ausflug als Vorbereitung auf das kommende Osterfest. Leonidio liegt auf dem Peloponnes südlich von Nafplio. Es ist so ein bisschen in so einer kleinen Ebene in die Berge eingekeilt und Leonidio ist ein beschauliches Städtchen. Bis auf zwei Ausnahmen. Das eine ist ein Jazzfestival, das findet im Juli, glaube ich, statt. Und das andere ist Ostern. Das haben wir erlebt. Der Abend des Ostersamstags sieht zunächst ganz normal aus. Die Menschen sitzen in den Cafés oder laufen in den Straßen herum. Überall im Ort sind diese Ballone aufgestellt und man merkt förmlich, wie die Spannung bei den Menschen steigt. Schon vor Beginn der Osterfeierlichkeiten werden wohl erste mh, Testballons in die Luft entlassen. Nein, das ist kein neues Sternbild, das sind nur die Vorboten auf das, was noch kommt. Man hat uns mehrfach versichert, dass die Böllerei aufgrund der zunehmenden Touristenzahlen stark eingeschränkt wurde. Früher haben sie wohl auch mit Dynamitstangen geworfen. Ab 23 Uhr versammeln sich die Menschen in und um die Kirchen. Und wenn der Pope die Osterbotschaft verkündet, nimmt das Spektakel seinen Lauf. so vielen Ballonstarts passiert durchaus mal das ein oder andere kleine Hoppala. Und manchmal muss man durchaus auch mal auf seine eigene Gesundheit achten. In den letzten zwei Wochen haben wir unser Auto so gut wie gar nicht bewegt, weil so viele schöne Plätze so nah beieinander liegen, wie zum Beispiel Monemvasia und Leonidio und Gizio, wo wir auch herkamen. da sind wir eigentlich nur wenige Kilometer gefahren. Offroad mal wieder so gut wie gar nichts. Das einzige, was wir offroadig gefunden haben, war das da. Altes Blech. Das Demetrios Schiffswrack liegt seit 1981 in der Bucht bei Githio. Angeblich wurde es aus Sicherheitsgründen aus dem Hafen geschleppt, hat sich im Wintersturm von den Leinen losgerissen und dient seitdem als Touristenattraktion am Strand von Githio. Und wenn euch das Video gefallen hat, Lasst uns doch ein paar Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare oder abonniert doch einfach unseren Kanal. Ihr kennt das doch. Ihr wisst das doch.